Guten Morgen, Na, so falsch können wir ja nicht liegen mit diesem Kanal, denn jetzt gibt es eine neue Art der Zensur. Dein YouTube-Video wurde mit einer Altersbeschränkung versehen. Das ist die Überschrift einer Mail, äh, einer, äh, sechs Mails glaube ich waren es jetzt, oder sieben, acht, die ich bekam. Und zwar, ich zitiere, Hallo Lehrer Mafü, in unseren Community-Richtlinien, den Link habe ich hier in diesem in dieser Mail nicht angeklickt, denn die kenne ich mittlerweile auswendig und ihr kennt ja den Stil meines Kanals, wie ich vorgehe. Ne? Ähm, also in diesen Richtlinien wird beschrieben, welche Inhalte auf YouTube erlaubt sind und welche nicht. Dein Video, Kommentare zu, alle Fakten sind bekannt, also los, tut endlich was, wurde zur Überprüfung gemeldet. Aha. Ich gehe dann nochmal ganz speziell auf dieses Video ein. Es wurde zur Überprüfung gemeldet. Bei der Überprüfung haben wir festgestellt, wie lange so eine Überprüfung dauert, haben wir ja bei Dr. Schiffmann gesehen, 20 Sekunden. Haben wir festgestellt, dass dein Video möglicherweise nicht für alle Zuschauer geeignet ist. Deshalb haben wir dieses Video mit einer Altersbeschränkung versehen. So kannst du reagieren, wenn du der Meinung bist, dass sich um einen Fehler handelt. Äh, setze dich mit uns in Verbindung. Um Beschwerde gegen die Altersbeschränkung einzulegen, reiche dieses Formular ein. Unser Team wird deine Beschwerde bearbeiten und sich in Kürze bei dir melden. Naja, gut. Also ich habe natürlich jedes Mal Beschwerde eingelegt, aber <lacht> naja, gut. Ähm, das hat mich ein bisschen gewundert. Das habe ich gestern Nacht noch thematisiert. Äh, der WDR hat jetzt auch eine sehr seltsame Sendung gemacht über... Das Thema, also ihre Meinung lockern oder verschärfen, welche Corona-Regeln sind richtig. Das hat mich doch sehr verwundert. Ne? Also Link ist dazu im Video. Und ich werde euch hier zu den entsprechenden Videos, ihr könnt es ja selber mal kurz durchgucken, äh, auch Links unten angeben in der Videobeschreibung und zum Schluss kommt dann hier wieder, wie komme ich mit dem Handy dahin. So, gut. Ähm, dieses Video zum Beispiel wurde mit einer Altersbeschränkung versehen. Ich habe aus Wikipedia vorgelesen. Also das, was jedes Kleinkind, Kind, wenn es lesen kann, auch schon lesen kann. Und ich habe vorgelesen aus Wikipedia. Mhm. Also, Altersbeschränkung. Altersbeschränkung. Ich habe Medienforscher von AD und äh, ZDF Tunnelblick und so weiter. Ich habe hier Deutschlandradio. Also offizielle Sender äh, oder offizielle Seiten. Ne? habe ich zitiert. Hier offizielle Seite, der IWF fordert nach wie vor Quarantäne, Isolierung, Ausgangssperre, das ist eine Dummheit, wir werden nach niemandes Pfeife tanzen, sagte der Präsident, nämlich Lukaschenko. Da ging es um einen Kredit von knapp einer Milliarde und äh, den hätte der IWF nur gegeben, wenn, dann mit diesen entsprechenden Maßnahmen. Und das ja, hat der Präsident abgelehnt. Aber das ist äh, all das beschränkend anzusehen, naja. Die Bild-Zeitung hatte berichtet, die Alarmstimmung schadet Deutschland. Also keine Übersterblichkeit wegen Corona. Ich habe zitiert. Altersbeschränkung. Mhm. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt wird es lustig. Also, das Video, wo ich in einer Minute 16 sage, Leute, ihr könnt hier alle eure Kommentare reinschreiben, aber äh, meckert nicht rum, sondern schreibt einfach Kommentare zu dem Thema rein. Das Video wurde gemeldet, also unter anderem gemeldet, äh, und es wurde mit einer Altersbeschränkung versehen. Mit anderen Worten, hier scheint jemand dieses Video gemeldet zu haben, weil das bekomme ich ja täglich immer wieder irgendwelche Kommentare oder bösen E-Mails, selbst Anrufe. Ich will aber kommentieren und dann wurde dieses Video wahrscheinlich deswegen gemeldet, weil jemand frustriert war. Wir wissen alle, YouTube kriegt äh, Millionen an äh, neuen YouTube-Videos und die können schon gar nicht mehr alles kontrollieren. Klar, also diese Melderei, ne? Gut, wie gesagt, so läuft das heutzutage. Jetzt macht man es eben über Altersbeschränkungen, wenn man jemanden irgendwie nicht an die Karre kann. Und jetzt kommt meine Bitte. Jetzt mache ich mal kein Kommentarvideo, sondern ihr könnt unter diesem Video hier ruhig kommentieren, was ihr davon haltet. Aber, wenn ich solche Sachen sehe, wie ich, ich, ich, ich, ich, ich und teilen, teilen, teilen, und das ist auch interessant, was alles von diesem Thema abweicht, also von diesem, von diesem eigentlichen Thema, was davon abweicht, das schmeiße ich raus, sobald ich es sehe. Und solche Leute sperre ich, die brauchen wir hier nicht, die sich nicht an Themen orientieren können. Denn dann sind sie zu anderen Dingen auch nicht fähig. Habt einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Video. Macht was, aber macht's gut. Bis dann. Tschüss.